Hallo, liebe Conny, schön, Hallo. dass Sie da sind. Hallo, Frau Dann erzählen Sie unseren Zuschauerinnen und Zuschauern doch mal, wie das denn so angefangen hat mit uns. Wir haben uns damals durch Frau Elbers kennengelernt. Mhm. Kurze Zeit später haben Sie mir dann erzählt, dass Sie ein Verein gegründet haben, äh, dass Sie. Eben Familien helfen, die nicht so wohlbetagt sind. Und äh, haben mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, dem Verein beizutreten. Ja, genau. Ich fand das damals sehr drin. interessant. Mhm. Es war eine gute Sache mhm. und habe dem zugestimmt. Seitdem mhm. bin ich mit dabei. Ja, aber ich kann mich erinnern, es war doch erst so ein ganz klein bisschen Skepsis dabei. Ne? Ja, weil klein. Kleiner Verein, wir sind heute noch ein kleiner Verein, aber heute sind wir sozusagen ganz groß. Damals äh, habe ich das so gesehen, kleiner Verein, aber auch ganz klein. Äh, stimmt ja mhm. auch. Wie soll man unterstützen, viele Familien möglichst unterstützen, mhm. gut unterstützen, wenn der Verein so klein ist und äh, noch kein Geld hat. Kein Geld hat. Das ja. war ja damals der ja. Fall. Und es hieß ja auch, wir äh, Sie würden also die Mitglieder, die dem Verein beitreten, brauchen keine äh, Mitgliedsgebühr zu bezahlen, wie auch mhm, immer. Keinen Beitrag. Keinen ja. Beitrag, mhm. richtig. Aber äh, es sehe so aus, dass wenn Not am Mann ist, <lacht> wir alle zusammenwerfen müssen und äh, etwas in den Pott reinwerfen müssen an Geld, weil man muss den Familien ja helfen. Also im Klartext hieß das ja, wenn wir eine Zusage gemacht haben und aus irgendeinem Grund wir uns verkalkuliert haben, so im Anfang ist das ja möglich, so ein Verein ist ja auch wie ein Geschäft. Na? Das muss ja ans Laufen kommen. Richtig. Und es gibt gute Zeiten und es gibt schlechte Zeiten und es gibt mehr Spenden und mal weniger. Und dann mussten halt eben aufgrund dessen, dass die Mitglieder keine Mitgliedsbeiträge monatlich bezahlen oder jährlich, äh, einfach mal gesammelt werden. Ne? So war es. Ja, und äh, ich kann mich gut erinnern, äh, das hatte äh, letzte Woche die Frau Albers und ich auch äh, auf dem Schirm praktisch das Thema, weil es einfach äh, äh, ja, doch wegweisend war. Äh, einmal haben wir es gemacht, einmal haben wir gesammelt oder sammeln müssen, weil wir eine Zusage gegeben haben und äh, was anderes Wichtiges dazwischen gekommen ist und die Mitglieder einspringen müssen. Mhm. Na, das war damals für ein Mädchen, äh, dass wir die Stimmbildung bezahlten. Ja. Die hat damals Echt? 398 Euro so gekostet und mhm. dann äh, haben wir gesammelt. Ja, genau. Und es ist uns nie wieder passiert. Ja, wirklich nie wieder. Nein, nie dank wieder. der vielen Spender, die mhm. wir haben, feste Spender oder Spender, Paten. die eben Paten, sehr viele Paten, die ja. die Familien unterstützen. Ja. Und auch sehr viele, die einfach eine einmalige Summe spenden, ja, genau. haben mhm. wir auch sehr viele. Und ich meine, wir leisten, unser kleiner Verein leistet sehr Großes und ich bin auch stolz, dazu wir haben, wir haben ja nach wie vor nur zehn Mitglieder und einen Berater, ja. Ja, also ehrenamtlichen Berater, ähm, so dass wir also sagen, ähm, wir sind wirklich ein kleiner Verein. Ja. Ja. Aber Conny, Sie sind ja nicht nur als moralische Unterstützung bei uns im Verein, die, Sie tragen die Idee ja nicht weiter oder nicht nur weiter, sondern sind ja auch tatkräftig an der Front. Das heißt also Trödelmarkt, ne? Trödelmarkt, ja. Bin ich sehr gerne mit dabei, ja. weil wenn wir Trödelmarkt haben, ist es so, dass nicht nur Mütter kommen ja. aus Familien, die wir unterstützen, Und sondern, uns unterstützen. Es, ja, uns, äh, sondern es sind auch Spenderinnen dabei. Ja. Und ähm, an so einem Tag kommt man sich auch nahe, man, man steht da, erzählt auch mhm. Privates. Mhm. Und ich finde das immer sehr schön, weil dadurch äh, unsere Spenderinnen auch Einblick bekommen in das wahre Leben, in die Sorgen ja. dieser ja. ja. Frau. Das ist ja auch ein Grund mit, warum wir diesen, diese Filme auf YouTube stellen. Rund um unseren Verein, dass die zukünftigen Spender und auch die Spender, die nicht jeden Tag zu uns kommen können, die was weiter weg sind, mhm. äh, so einen kleinen Einblick kriegen, was wir überhaupt machen, wie wir es machen, wie transparent wir sind, ja. wie wir mit den Menschen umgehen, ja, mit denen, die Hilfe brauchen und auch mit denen, die uns wohlgesonnen sind und spenden. Ja, ja das ist ja auch eine Sache, wo... Äh, was mich persönlich jetzt sehr freut ist, dass unsere Spender wirklich sehr großen Einblick bekommen. Ja. Äh, da wird nichts gedeckt, da wird ja. nichts versteckt und ich muss sagen, dass auch wirklich die meisten Spender ja schon äh, Kontakt hatten, so, manche sogar mehrmals ja. mit den Familien. Mhm die wir unterstützen. Und das es ist, ist kein Muss. Ne? Nein. Das ist alles auf freiwilliger Basis, Basis. von beiden Seiten. Richtig. Also es ist eigentlich nicht gewollt, dass so eine Vermischung stattfindet. Richtig. Weil äh, man kann nie so die Hand äh, für die Familien ins natürlich. Feuer legen. Aber ähm, wenn Spender es möchten, auf den Familienfesten oder so, mhm. dann ist das natürlich schon äh, ganz klar. Ja. Ne? ja. Und die freuen ja. sich auch, ihre Patenkinder zu sehen. Mhm. Natürlich. Und, ne? Natürlich, immer wieder. Ja. Ja, ja. Ähm, Conny, es ist ja nicht nur, dass Sie beim Trödel uns unterstützen. Mhm tatkräftig, morgens mhm. mit Aufbau schon. Um sechs stehen sie schon hier bei uns vorm Laden und also der Trödel ist immer einmal im Jahr ähm, das internationale Straßenfest in Flingern. Ein ja. wunderbarer Tag, wo man <lacht> auch sehr viel Spaß hat. <lacht> ja, ja, ich weiß das. Ich bin immer tot abends. Ne? Ja, also, ich weiß. Ich bin zu alt für diese Scherze. Also. <lacht> <lacht> und ähm, ja, aber nicht nur, dass sie da an vorderster Front stehen, sondern auch äh, sie sammeln ihr Kleingeld immer in einem Haus, in so einem Plastikhaus, was wir zur Verfügung stellen. Ja. Und da kommen ja immer, sage und schreibe, über 350 Euro zusammen. Ne? Ja, äh, ich sammle die Zehnstücke, zwei Centstücke, 10 Zehner ja. und 20er. Alles kommt immer aus dem Portemonnaie raus in mhm. das Häuschen rein. und... Es ist schon so einiges mhm. zusammengekommen. Ja, das äh, weiß ich wohl. Und sie machen das schon ganz lange. Ne? Ja, so ziemlich von Anfang an. Ja, seit etwa. 2013. Ja. ja. Wusste ich gar nicht, dass ja. das schon so lange ja. her ja. ist. Ich weiß das. <lacht> <lacht> das liegt daran, dass ich gerade dabei bin, das Archiv zu machen. Okay. Und da habe ich habe ich extra noch mal geguckt und in dem Archiv sind sie eben 2013 das erste Mal mit dem Spendenhaus in der Hand oh. ne? als Foto. <lacht> Conny, möchten Sie denn unseren Zuschauerinnen und Zuschauern noch etwas ans Herz legen, etwas sagen? Ja. Dann bitte. Wir sind ein kleiner Verein. Äh, wir haben unser kleiner Verein hat schon sehr Großes geleistet, mhm. möchte das auch weiterhin tun. Und wir brauchen Spender. Wir brauchen einfach Spender weiterhin. Unsere Treuen, die wir haben, da möchte ich mich auch für bedanken. Ja. Und äh, aber auch alle neuen Spender begrüßen. Ihr Geld ist bei uns wirklich gut aufgehoben. Dankeschön. Liebe Conny, das war ein super tolles Schlusswort. Vielen lieben Dank, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben heute unseren Spenderinnen und Spendern, unseren Zuhörern und Zuschauerinnen. Ähm, einfach mal so ein klein bisschen ihre Beweggründe erzählt mhm. haben. Und vielen, vielen Dank. Dankeschön für die Einladung, Frau van Merk. Sehr gerne. <lacht> liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer und bitte denken Sie dran. Liken Sie uns, teilen Sie uns, abonnieren Sie uns. Tschüss. Tschüss.